Hat der Emil Temperatur? Nein. Naja. Wird halt wärmer. Du meinst das kommt vom Wetter? Eher vom Klima. Ich finde ja sowieso, dass über die Klimakatastrophe, die Erderhitzung, die Zerstörung allen Lebens auf dem Planeten, die Menschen, die vor Hitze und Wassermangel flüchten, das Nichtstun und Abschieben von Verantwortung aller Regierungen dieser Welt und über alles das, was man jetzt schon sehr wohl schnell und problemlos umsetzen könnte, viel zu wenig berichtet und vor allem geredet wird. Sag mal, wie reizt du denn du, So geht das nicht. Was meinst du denn jetzt? Ja, du kannst nicht zur Bühne reden schwingen, du musst schon auf dein Wording aufpassen. Entscheidend in der Kommunikation ist das richtige Wording. Es ist wichtig, seine Zuhörer zu kennen und ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Auf keinen Fall dürfen sie ihre Zuhörer verschrecken. Das verwässert ihre Botschaft und lenkt von ihrer Strategie ab. Was soll das jetzt heißen? Ja, Du musst halt drauf aufpassen, wie du was sagst. Wozu? Für irgendwelche Kommunikationsspielereien ist das Problem viel zu heiß. Ja, aber es hört ja sonst keiner zu. Die Herausforderung ist bewältigbar, klingt doch viel besser als das Problem ist viel zu heiß. Positive wording leads to a warm familiar feeling in the listener. Ein positives Wording führt zu einem warmen, vertrauten Gefühl im Zuhörer. Dadurch lassen sich auch unangenehme Botschaften problemlos im Gehirn verankern. Der Zuhörer hat das berechtigte Gefühl, das Problem erkannt zu haben und, vor allem, es im Griff zu haben. Alles gut und schön, ich bin aber nach wie vor dafür, die Dinge beim Namen zu nennen, und stotterlang herumzulavieren. Ja, aber wenn du dann tatsächlich einer zuhört, dann kommst du in einen Argumentationsnotstand. Geht weiter die Fakten liegen ja alle am Tisch. Ja schon, aber welche Fakten genau? Make sure that you always put costs and burdens at the center of your arguments. Choose Achten Sie darauf, dass Sie immer Kosten und Belastungen ins Zentrum Ihrer Argumentation stellen. Wählen Sie warme Worte, um das Problem zu beschreiben. Verzerren Sie die Verantwortung. Radikalisieren Sie die Befürworter. Stellen Sie die Interessen einzelner Gruppen an den Pranger. Bauen Sie Distanz zum Problem auf. Verschieben Sie das Problem in die Zukunft. Motivieren Sie die Menschen, aktiv an einer Realität mitzuwirken, in der das Leben lebenswert bleibt. To participate in a reality in which life remains worth living. So, und jetzt sagst du Satz dann auch einmal. Da, ich finde sowieso, dass über den Klimawandel und der Erderwärmung den Erhalt von Arbeitsplätzen in der Industrie, was jetzt Gott sei Dank ja ganz pragmatisch gesehen wird und nicht mehr so radikal angegangen wird, damit die Kosten nicht explodieren und die Belastung für den Einzelnen nicht zu so groß wird, dem Aufnahmestock von Wirtschaftsflüchtlingen, die Eigenverantwortung des Einzelnen zum Klimaschutz, also... Die Rettung der Eisbären in der Arktis und neue innovative Technologien, die in den nächsten Jahrzehnten das Klima nachhaltig beeinflussen werden, jetzt endlich ein bisschen mehr berichtet wird, damit wir alle sehen, dass wir für die Zukunft gut gerüstet sind. Hm? Sext ist ja alles nicht so schlimm. Toi, toi, toi.